Hallo liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sind die Froschkönige aus Düsseldorf und wir helfen Kindern. Heute habe ich unsere junge Mutter Michelle eingeladen mit ihrer Tochter Maja und sie wird uns erzählen, wie das war, bevor sie uns gefunden hat und im Verein in die Förderung kam. Hallo, liebe Michelle, ich grüße Sie. Hallo, Frau Fandenburg. Hallo, liebe Maja. Schön, dass du auch da bist. <lacht> ja, was hast du denn da Schönes? Ein Pferd. Ein Pferd? Hat das eine? einen besonderen Namen? Das heißt... Das heißt Lilia. Oh, ein Fantasy. <lacht> ja, toll. <lacht> Michelle, können Sie mir denn erzählen, wie... Wie sie in Hartz IV gekommen sind, wie sie zu uns gekommen sind und wie ihr Leben vor uns war, also bevor sie im Verein in die Förderung kamen. Ja, ähm, also ich habe mit 16 meine Ausbildung zur Kinderpflegerin angefangen, habe diese auch erfolgreich beendet. <lacht> ähm, <lacht> Mann, ja, <lass> mal. <lacht> und äh, habe dann gerade die Ausbildung zur Erzieherin angefangen. Und da bin ich dann halt ungeplant schwanger geworden. Mhm. Ähm, ab da war es dann halt so, dass ich Unterstützung vom Amt bekommen habe. Ähm, ja, die Lehre praktisch oder die Ausbildung abgebrochen? Genau, die eine fertig, die zweite halt abgebrochen. Ja, mhm. ja. und dann kam die süße Maya Genau, dann kam die Maya und äh, ja, also da ich halt in Elternzeit war, mhm. Habe ich die ganze Zeit die Leistungen vom Amt bekommen, also Gelder vom Amt? Mhm. Ja. Und dann äh, irgendwann äh, haben Sie von uns gehört. Genau, es war dann halt die Situation, dass äh, ich weiß gar nicht mehr genau, es kam, glaube ich, eine Stromnachzahlung, ähm, die ich absolut nicht alleine bewältigen konnte und es aber versucht habe. Man versucht ja erstmal alles Mögliche. Ja. Ähm, ich habe es dann gezahlt und dann hat es natürlich an allen anderen Ecken und Kanten gefehlt. Und ähm, ja, ich wusste noch nicht mal, wie ich ihr Windeln holen sollte ja. zu dem Zeitpunkt. Ja. Und ähm, ich hatte irgendwann mal von den Froschkönigen gehört, so ganz genau weiß ich gar nicht mehr wo. Aber ich habe dann im Internet geguckt, mhm. sie gefunden und ähm, ja, hatte ehrlich gesagt erstmal ein bisschen Bammel und wusste gar nicht, wenn du da jetzt anrufst, was erzählst du da? Ja, also. Das ist äh, bei den meisten so, ne? die also furchtbare äh, Herzklopfen haben, ja. bevor sie die Schwelle übertreten. Ja? Also bis vor die Tür geht noch, aber dann diese Schwelle genau. übertreten. Ne? Ja. Aber wie Sie ja wahrscheinlich gemerkt haben, haben wir sie ja nicht gefressen. Ja. Ne? Und äh, es ging ja alles gut. Ja, ne? sehr herzlich, <lacht> ja. <lacht> ja. Und äh, Sie sind ja jetzt schon äh, eine ganze Weile in der Förderung, ne? seit diesem Jahr? Sommer letzten, Jahr. letzten Jahres, ja. ja. Und ähm, ja. und seitdem hat sich Ihr Leben verändert? Sehr, ja, also ähm, man weiß halt einfach immer, dass jemand da ist, sollte nochmal so eine Situation äh, kommen und auch äh, ansonsten. Äh, es gibt ja auch diverse Aktionen, die dann vielleicht eine Anschaffung ermöglichen, jetzt durch Corona oder sonst irgendwas mhm. ähm, ne, mit Spielsachen für die Kinder. Oder ähm, sei es Schuhe oder Bekleidung, wenn es mal wieder... Mhm. Ne? Ja, das erste, was wir ja gemacht haben, als Sie in der Förderung waren, äh, eine Schuhpartin gesucht für genau. Maja. Ne? dass das schon mal abgedeckt ist, weil ähm, so kleine Füßchen wachsen ja rasant. Ne? Da kann man schnell, ja, ja praktisch alle vier Wochen ein paar neue Schuhe kaufen mhm. und da ist natürlich immer gut, wenn man dann jemanden hat, der sagt okay, ich stehe parat <lacht> und helfe. Ne? Ja. Ja. ja, ich meine auch durch unsere Aktionen, wie Sie sagen, äh, Trockenvorrat oder Hygieneaktionen oder sowas, ne? ähm, hilft den Familien enorm. Ja. Ne? ja. Hm. Wünschten Sie sich denn noch irgendwas vom Verein, was der Verein besser machen könnte, was wir besser machen können, was wir für Sie als Familie besser machen können oder im Allgemeinen? Ich muss ehrlich sagen, ich bin, was das angeht, erstmal wunschlos glücklich, <lacht> weil es ist so schon eine sehr große Erleichterung und ähm, eigentlich nicht, nein. Also es, es wird geholfen, wo kann und ja, ich bin so dankbar dafür, dass ich, wie gesagt, Mama. eigentlich wunschlos glücklich bin. Hör ich gerne. Vielen Dank. Ich ähm, danke Ihnen. <lacht> ja, und ähm, ich finde auch äh, toll, dass äh, Maya mit dabei ist, die Süße. Ne? Hör mal Maja, du warst heute den ersten Tag im Kindergarten, habe ich gehört. <lacht> Ja, meinst du nicht? Wolltest du was sagen dazu? Hat es dir denn gefallen? Ja. Oder wolltest du lieber zu Hause bleiben? Nein. Nein? Ist schön im Kindergarten? Mhm. Ja? das war ich. Ah ja, was hast du denn da gemacht im Kindergarten? Der Spiel, draußen gebastelt, so viel. Boah, mhm. und das alles an einem Tag? Ja. Ja, toll. Kannst du demnächst hier ja. hinkommen und uns die Arbeit hier abnehmen, wenn du so flott und so toll arbeiten kannst. Hm? Mhm. Ja, Machst du das? Mhm. Ja, Na, das ist glaub, toll. Glaube ich dir. Mhm. Herr Malmaja, ähm, weißt du denn, dass deine Mama und du in der Förderung bist bei den Froschkönigen? Ja. Was tun denn die Froschkönige für dich? Ähm... Kann Hunde streicheln? Hunde, Na, Hunde streicheln kannst ja. du hier auch. Max und Felix streicheln, ne? Ja, aber wir tun da auch bestimmt mehr für dich, als nur Max und Felix streicheln. Hm? Mama, machen wir so. Manchmal einkaufen, ne? Manchmal einkaufen. Mama, nee, wir ach. müssen so. Nee, so. Okay. <lacht> Liebe Michelle, es hat mich erstmal sehr gefreut, dass Sie hier sind dass sie sich zur Verfügung gestellt haben, dass sie die Maya mitgebracht haben ja. und ähm, sie war ja nur wirklich sehr filmreif hier. Ja. <lacht> alles gut, alles prima und ähm, ja, ich würde sagen, vielen lieben Dank. Hallo. Hallo, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Vielen Dank, dass Sie ähm, ange uns angeschaut haben und ähm, ja, Denken Sie bitte dran, liken Sie uns, teilen Sie uns, abonnieren Sie uns. Und bitte spenden Sie für unsere Kinder. Auch die Maya würde sich freuen über eine Spende. Ganz lieben Dank. Bis bald. Tschüss. Yes.